Hallo und Willkommen hier zum F1 2019 Release, ähm, noch nicht die Karriere, nein, ich fahre heute mein, ja, mein erstes Rennen, ich bin, ich habe 20 Minuten das Spiel schon gespielt, äh, davon zwei Runden in Australien gefahren, um einfach mein Lenkrad einzustellen, also, ja, zumindest wurde mein, äh, mein meine Einstellung aus F1 2018 übernommen, zum Großteil bis auf bis auf Force Feedback und so ein Kram leider. Ja. Ich würde sagen, ich fahre einfach mal ähm, einfach mal Mercedes. Und was für eine Strecke fahren wir? hm. hm, hm, hm. Fahren wir Deutschland, Hockenheim. Ähm, 25% drin, okay. Und ich mache die KI jetzt mal auf 80. Ähm, ich, bin zwar, ich bin zwar gut, also ich, also ich wäre in der Vergangenheit 2018 gut und schnell, äh, aber ähm, ja. Wie gesagt, noch keine Runde gefahren. Außerdem... Oh, ähm, ich stelle... Stelle ich auf Also ich, ich, ich stelle jetzt tatsächlich mal das Wetter auf äh, trocken wolkenlos Ähm, ganz einfach, weil ich mir vorgenommen habe, mit F1 2019 ohne Fahrhilfen zu fahren. Also idealien lasse ich noch an, ja, aber ich will die TK ausschalten und auch ABS ausschalten. Im letztjährigen Spiel hatte ich sie auf Mittel und auch noch das ABS an. Und halt die Ideallinie. Und dieses Jahr soll alles bis auf die Ideallinie zumindest jetzt zum Start mal wegfallen. Ob die Ideallinie am Ende noch wegfällt, ähm, das schaue ich dann später mal. Auf jeden Fall, äh, ja, mein erstes Rennen ohne Ideallinie, ohne ABS. Ähm, deshalb möchte ich ein bisschen geschilter daran gehen. Willkommen zurück zum Qualifying. Wir warten gerade darauf, dass die Ampel in der Boxengasse grün wird, damit es hier mit dem großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring losgehen kann. Die Vorbereitung der Teams auf das heutige Qualifying laufen derzeit garantiert auf Hochtuchen. In den vorherigen TrainingsSessions gab es einige beeindruckende Zeiten. Stefan Römer, glaubst du, dass wir auch heute solch ein hohes Niveau erleben werden? Das will ich doch hoffen. Die Konkurrenz hier ist äußerst stark und ich denke, wir werden heute extrem kurze Abstände erleben. Beim Training geht es nicht nur um die schnellsten Rundenzeiten. Es geht ums Optimieren und um das Überprüfen von Entscheidungen. Kleine Fehler sind ja keine große Sache. Im Qualifying ändert sich das. Dort muss man die perfekte Runde fahren, sonst spürt man die Konsequenzen. Glaub mir, das erhöht den Druck gewaltig. Ja, okay. Ähm, nehmen wir einfach mal hier das Standard-Setup. Äh, dieses Jahr gibt es ja keinen Ballast mehr. Das ist sehr, sehr schön. Ähm... Weil mir das im Liga, bei Liga Rennen immer sehr von Nachteil war, weil ich nicht so viel Ballast fahren wollte und konnte Vor allem nicht wollte Und ähm, komm, gehen wir mal raus Ich weiß gar nicht, was man hier für Strategie fährt, darum, keine Ahnung, fahren wir einfach mal mit dem weißen Reifen Ist ja auch Quali, mein erstes Quali, also jetzt ist, ist ein List Quali Und da sehen wir schon direkt ungewohnt ich habe keine ticker an und auch und auch schöne dreher sind dabei ist die runde noch legal lol. ja gut äh, dass die runde jetzt nicht mehr viel äh, bringt ist natürlich klar aber egal, fahren wir trotzdem weiter. Aktuell 20. Ist da. Okay. Ich muss sagen, optisch äh, finde ich das Spiel irgendwie sehr ungewohnt. Also das Spiel ist da. Äh, ich fand das letzte Spiel war ein bisschen zu dunkel bisschen zu äh, ja zu trist und dunkel eigentlich äh, äh, so optisch also trist und dunkel und dieses jahr ist es so verdammt strahlend hell also schon zu äh, stark und ich finde da haben sie wo kein gutes Mittelmaß getroffen ich, ich, ich, ich merke gerade ich hätte eigentlich vielleicht lieber Nachtrennen fahren sollen ähm einfach weil es besser zu sehen das ist perfekte ausstrahlung äh per nee, perfekte ausführung ähm, inwiefern das jetzt perfekte Ausführung war, naja. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3 Leclerc, Vettel und Valtteri Bottas. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Ja, nicht morgen, sondern jetzt und ich bin 10 Sekunden langsamer als Kubitz, also ich finde das ist doch sehr realistisch. Ähm, warum nicht? Vor allem mit dem schnellsten Auto im Feld. Bin ich jetzt mal gespannt. Wie ist denn mein erstes Rennen? Willkommen am Hockenheimring. Sie sind bestimmt genauso gespannt auf den Start des Großen Preises von Deutschland wie wir. Also schalten wir gleich mal runter zur Strecke. Das Heimspiel für die vier deutschen Piloten der Saison 2016 findet natürlich am Hockenheimring statt. Die Strecke ist 4,5 Kilometer lang und besteht Hat im er Prinzip gerade aus 2016 zwei gesagt, wir haben einmal den Stadionbereich, wo es auf die perfekte Abstimmung ankommt und den Rest der Strecke, wo Tempo gefragt ist. Die beste Überholmöglichkeit ist natürlich die Haarnadelkurve. Stefan Römer bei mir und der scheint bester Laune zu sein. Stefan, wenn man dich so anschaut, scheinst du ein richtig gutes Rennen zu erwarten, oder? Das geht mir immer so, wenn ein Rennen ansteht, Heiko, das solltest du doch wissen. Doch ich glaube tatsächlich, dass der heutige Tag besonders spannend wird. Die aktuelle Fahreraufstellung ist extrem vielversprechend. Und bei den neuesten Verbesserungen, die einige Teams vornehmen, wer weiß, was uns heute erwartet. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Charles Leclerc startet aus der Pole Position. Und daneben auf P2 steht Sebastian Vettel. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Bottas, Verstappen ja, also die und Hülkenberg. sind natürlich eine halbe Sekunde schneller als die Mercedes. Wissen wir von Tote Wolf und anscheinend auch im Spiel ist das so. und Reikönig. Russell, Strong, Antonio Giovinazzi und Alexander Albon, Kubica und Lewis Hamilton vervollständigt die Startaufstellung. Ja, Jetzt Hamilton die mal ausgeben, wieder ein krass, klasse, klasse Qualifying gefahren. Über 10 fast 10 Sekunden langsamer als Kubica auf P19. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist. Also lass mich heute nicht hängen. Ja, ja, ja. Ach komm, wir, wir nehmen das ja da einfach mal so. Und fahren einfach los. Warum nicht? So, erster Start. Ja, ich fahre ein bisschen langsam, aber ich wollte mich jetzt nicht direkt wegdrehen am Start. Oh mein Gott, die drehen schon, haben schon die ersten Schilder weg. Warum wird sich der Sound komplett anders an, wenn ich da schaue? Finde ich jetzt weird. Ja, und jetzt Fett und Hot Lab und eventuell ein Alban und so wie Nazi vorbei. Uh, lass mich vorbei. Ah, nicht zu. So. Oh, sorry. Sorry, Rassel. Rassel. Aber ich habe jetzt. Gar nicht so stark Probleme gerade mit der TK. Okay, Ich versuche auch nicht so schnell zu fahren. Ich versuche einfach nur fehlerfrei zu sein. Gerade mal. Aber es geht eigentlich. Habe ich mir schlimmer vorgestellt. Ich habe es mal ab und zu auch in 2018 probiert, aber so war es mir nie möglich. Okay, ich hatte natürlich auch den Drang schneller zu fahren. Hier habe ich erstmal den Drang überhaupt ein paar Runden zu setzen. Oh, und jetzt Hot Lab. Ja, mal gucken. Also letztes Jahr bin ich ja auf 110 gefahren, auf der allerhöchsten Stufe. Und ich bin auch verdammt schnell geworden. Aber jetzt wo natürlich Fahrhilfen wegfallen für mich. Boah, da stand ich kurz quer beim rausbeschleunigen, Er habe mich beinahe in die Wiese gedreht, zum Glück ist nichts passiert. Dann gucken wir mal was hier möglich ist mit Hamiltons Auto. Die Ferraris sind ja, ja eine halbe Sekunde schneller, <lacht> wenn man es Toto glauben mag. Aber immerhin ist der Mercedes natürlich schneller als das restliche Feld. Oh, das ist doch nicht schön quer. Uh, spät gebremst. Ja, das mit, mit der Bremssetting muss ich auch noch ein bisschen üben. Oh, weit rausgekommen. Also, ich, ich, ich bin nicht wirklich schnell, aber ich kann zumindest ran, dranbleiben am Feld. Boah, Beine abgeflogen. Irgendwie kann ich es noch abfangen. Oh Mann. Ich weiß, ich bin fucking slow, aber egal. So, diesmal nicht weggekommen, aber oh, der Körper ist fucking rutschig. Oh, Seins macht dir zu. Nein, der Verteidigung lässt mir Platz. Oh. Sorry. Oh, sorry, Quirt. Ich hatte Angst, hier raufzufahren, deshalb. Oh. Der Honda ist anscheinend immer noch sehr, sehr schwach. Ich habe mir nicht wirklich viel Gameplay zu dem Spiel angeschaut. Weil es sowieso für mich klar war, dass ich das Spiel kaufen werde. Oh mein Gott! Komm, wir sind auf P12 schon. Ja, auf jeden Fall Chance Punkte zu holen. Und da vorne ist Lando Norris und Khrushchev verendet die Top 10 aktuell du wirst mit Mediums weiterfahren. Ah, nee, nee, nee, ich, ich fahre noch so lange es geht auf den Super-Soft, denke ich. Du pro Runde mehrere Sekunden Abstand zu deinem Hintermann. Weiter so. Das ist natürlich super. Aber sie glaube ich eher daran, dass ich jede Runde besser werde mit dem Auto. Boah, da sieht man die Motorleistung und ich gehe vorbei an Norris. Lendo Norris Oh, hei, hei, hei, das war eng. Und ich bin dran, Grosjean Boah! wow, oh. bei einer reingefahren. Da muss ich mich drehen. Bitte fahrt mir nicht rein. Und so. Ich bin jetzt mal so frei eine Rückblende zu verwenden Weil Sonst gucke ich die ganze Zeit hinten dran Und ich muss auch ein bisschen mit den versuchen Schnell zu fahren Und dabei auch Gegner im Blickfeld zu haben Oh uh, und In der Sachskurve geht noch was vorbei Weil ich stehende Räder hab. Ah, der Körper hat schön ausgebelt gerade. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 9,5 Sekunden. Sehr schön genommen. Ich warte bis zu lang geraden. Boah, das war knapp. Weil hier auf der Geraden. Ich wollte bis zum Messpunkt warten. Ah, aber ich glaube, ich krieg noch jetzt nicht mehr. Oder? Ah, doch. Könnte ja eng werden. Uh. Der verteidigt und ich bin jetzt wieder so nah innen. Und beinahe weggedreht. Ah. Beinahe reingefahren. Ich muss Benzin definitiv sparen Okay, alles wieder im grünen Bereich Zurück auf Renngeschwindigkeit Irgendwo war Gel. Alexander Alpen ist aus dem Rennen Walter fährt an die Box Valtteri an der Box Ich hoffe, ich bin das nicht schuld Und mein Teamkollege Valtteri Bottas ist in der Boxengasse Und holt sich Reifen ab Box, Box, wir kommen diese Runde rein Oh, tja! In Kurve 1. Ein bisschen überschlossen, dann noch ist vorbei. Ah, das Anbremsen klappt mir noch nicht. Das klappt mir nur bei Eingang Autodrom bisher ganz gut. Mit der Bremse. Ja, aber hier auf der Geraden keine Chance für Neues. Wow. Die Batterie ist fast leer, Das war eng. Viel Zeit verloren. Zumindest das Dosieren mit dem Gas funktioniert ganz gut. Komm diese Runde an die Box und denk an das Tempolimit. Bei einer Überschreitung erhalten wir eine Strafe. Denk daran, während du dich näherst. Dann mache ich den Vettel. Uh. Okay. Mache ich wieder eine Rückwende. Ich muss halt einfach das Anbremsen üben. Jetzt. Und auch natürlich das rausbeschleunigen. Auch wenn ich dafür erstmal eine Weile langsamer bin. So, ich fahr weiter Und ich übernehme die Führung Ich war natürlich noch nicht in der Box, aber trotzdem ich übernehme die Führung Unser uh. Abstand zum Teamkollegen beträgt Sekunden. Jetzt Vollgas voraus. Ah, bremsen. Ja, ähm, die Karriere, die kommt auch bald. Ich, ich muss gucken, wann ich die Zeit habe zum Cutten. Äh, es kommt auch noch tatsächlich noch die letzten Folgen, der, die letzten beiden Folgen der 2018er äh, Karriere. Ähm, da ist mir leider während eines Rennens in Mexiko das Auto, äh, das Spiel abgeschmiert. Das heißt, ich habe das Rennen nicht mehr. Also, mir ist der ja komplette PC abgeschmiert. Und darum habe ich. Äh. Okay. Gehe ich mal rein, diese Runde. Oh. Oh, ich warte In den Boxen kann man eine Menge Zeit Oh Okay, die Anzeige ist ein bisschen Los geht's, muss an der Boxenausfahrt auf Renntempo sein. Los. Ja, noch jetzt. schön gewartet Ähm, also Ich, ich kenne auch noch nicht die ganzen Grafiken Und ähm, ich habe hab jetzt erwartet, dass die Grafik so ähnlich ist wie im 2018er Damit haben wir unsere Boah. Strategie durch Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen Oh, ich bin das für Kubitzer ja, haben mich wieder zurückgeschmissen, das in der Sachskurve, das kleine Fauxpas. Ja, mir ist leider das Spiel abgestürzt in der, im Mexiko-Rennen meiner 2018er Karriere. Also ich hatte keine Zeit mehr, äh, noch ein Rennen zu fahren, vor dem Release. Es tut mir echt leid, und das auch noch zu schneiden. Und es wird dann in einer Folge dann zwei Rennen geben, weil, ja klar, Mexiko, das Rennen wurde gespeichert. Also, also ich war am Ende, und, also ich habe das Rennen zu Ende gefahren und mir ist dann in der, ähm, im Ende im Bildschirm das Spiel und der PC komplett abgeschmiert. Da war die Aufnahme kaputt leider. Und darum kann ich das Mexiko Rennen leider auch nicht mehr neu fahren. Obwohl ich, äh, aber also es wurde gespeichert und deshalb kann ich es halt nicht neu fahren. Ich hatte auch keinen alten Spielstand vor dem Rennen Ah, Russell Du bist jetzt meins Das war eng Ja, es ist mich ein bisschen, dass der Sound anders ist, wenn man nach hinten nach hinten guckt, weil es ist ja nicht so, als ob man äh, die Position der Kamera sich verändert ich weiß ja nicht. Oh, da vorne kämpfen Kwiat und Raikön. Beide waren ja bis letztes Jahr Teil des Ferrari-Teams. Raikön als zweiter Stammfahrer und Kwiat als Entwicklungsfahrer. Aber diese Saison wieder im Grid. Ein schönes Comeback auf jeden Fall. Genauso wie Kubica. Wobei Kubica leider nicht so performt wie man es sich erhofft hat. Ich mein, man, sieht ja, man sieht ja was wie er performt in echt. Das ist ein bisschen schade. Ah. Also ich habe gehört dass die Curbs deutlich rutschiger sein sollen aber ich habe jetzt bisher noch keine solche Erfahrung gehabt und hier habe ich die Kurve wunderschön bekommen. Ich einfach ohne Problem vorbei an Kimi. Also die Kurve, die kriege ich nicht so gut bisher. Bin ich noch nicht ganz sicher. Ah, diese Kurve ist sehr, sehr schwer ohne Traktionskontrolle. Also ich glaube sogar, mit die schwerste hier auf der Strecke. Vor allem da, wo es so Höhenunterschiede stattfinden, ist es besonders schwer wenn man in diese hineinbremst ich meine wir haben zwar ins autodrom hinein eine, eine kleine höhenänderung aber da geht man halt nicht wirklich äh, da ist man auf eine schon auf einer sehr hohen geschwindigkeit ja, und vor uns ist wieder ein neues na komm Boah, ich glaube ich wurde gedreht, kann das sein? Also war ich das selbst oder? Hm. Nee, ich glaube das war wirklich, das war glaube ich schuld. Na ja, komm, schalten wir mal wieder zurück. Tut mir leid, wie gesagt. Ich muss aber auf jeden Fall einfach nur ein bisschen die Strecke üben. Bisschenweise nicht die Strecke. Die Strecke kann ich schon, aber äh, ich muss halt ohne die Hilfen erstmal klarkommen. Oh. Das Problem ist halt, ich, ich, ich gehe hier rein in die Kurven, ohne zu wissen, ob das Auto stabil ist, weil ich noch kein Gefühl natürlich für das Game habe. ja und da war ich jetzt zu schnell gucken wir mal ganz kurz kann man sich die Telemetrie ansehen ich war muss einfach ein bisschen zu ein bisschen zu viel auf dem Gas oder vielleicht ein ganz zu tief und dann ist es noch ein bisschen schwerer, das Auto unter Kontrolle zu halten. So. Dann holen wir mal auf zu seins hoffentlich. Und holen uns vielleicht Punkte, wer weiß. Auch wenn ich natürlich jetzt ein paar Mal die Brückblende verwendet habe. Hm. Ja, ist ist zumindest schon mal optisch und so eine große Umstellung. Bin extrem gespannt auf das Game, so wie es jetzt ist. Reduziere den Aber das zum Beispiel mit der Boxeneinfahrt hat mich ein bisschen irritiert. Die, also oben anscheinend die Anzeige, da stand meine Kilometeranzahl oder sowas oder das Bremsen muss auf die Geschwindigkeit. Aber es gab halt keinen äh, farblichen Indikator, ob ich zu schnell oder zu langsam bin. Aber andererseits hat diesmal mein Boxenbegrenzer äh, funktioniert. Ähm, bei der Einfahrt. Bei der Ausfahrt hat er immer funktioniert, aber bei der Einfahrt konnte ich ihn nie wählen im, im letztjährigen Spiel. Uh, das war knapp. Im ähm, letztjährigen Spiel konnte ich meinen äh, Boxenbegrenzer bei der Einfahrt nie wählen. Ähm, zur Information: Ich habe meinen Boxenbegrenzer auf derselben Taste, also in dem Fall beim Xbox Layout Y auf die auf Y gelegt genauso wie der an bzw aus und äh, das ist ja an sich kein Problem dass es doppelt belegt ist weil äh, wenn man man hat niemals der S und äh, den Boxen begrenzt, halt gleichzeitig und da bin ich in der Wand gelandet so Ja, so, wenn man auf Mager rausbeschleunigt, dann kann man relativ stark noch aufs Gas drücken. Muss man nicht so viel drauf achten. Mhm. Mal gucken, was möglich ist. Komm. Äh. Ich habe zu fett eingel... Äh, ich habe nicht so fett eingegangen, Ich habe zu fett äh, Gas gegeben. Ja, diesmal nicht so stark reingebremst. Ja, immer mal wieder ein bisschen schneller werden. Hier eine bessere Linie. Und vorbei an Norris. Oh, ja, Annähernd sein. Oh. Das war mein Fehler. Das war, ich habe glaube ich einfach zu spät gebremst, oder? Also, was heißt, ich habe zu spät gebremst? Ich habe nicht erwartet, dass Grosjean so langsam da reingeht. Das war halt die Sache. Das habe ich ein bisschen überrascht und gerade löst sich mein Lenkrad ein bisschen. Oh. Okay, das hätte wieder in einem Schaden enden können. So, langsam komme ich aber klar, glaube ich. Langsam traue ich mich, mehr Gas zu geben. Oh, zwei auf einen Streich. Wir aber vielleicht noch ein dritter. Oh. Ja, er kann jetzt einen Switchback machen. Uh, das war am Limit Gas gegeben. Da hatte ich gerade ein bisschen Angst. Und wir sind auf P9. Wie gesagt, ich habe zwar jetzt mehrfach neu gestartet, äh, wieder, also nicht neu gestartet, sondern wieder Erholung benutzt. Also, rückblenden. Aber ich muss ja auch, ich muss ja auch irgendwie noch, soll ja kein Rumgurken sein jetzt, hinter allen anderen. Ist ja nur ein kleines Testrennen den ersten Eindruck und es scheint eigentlich bisher ganz nice zu sein ich bin auch gespannt auf die Karriere ich weiß es Formel 2 ist mehr oder weniger gut implementiert das weiß ich aber ich freue mich dann noch auf die Formel 2 und auch auf die Saison ja. oh. ganz komische Linie Wow, also das ist echt schlagartig teilweise, wann das Auto ausbricht. Oh, ja, die fahren sehr langsam hier durch die Kurve. Ja, ich kann es echt schlecht abschätzen. Also es gibt so diesen Mini- also keine Ahnung, das ist total äh, plötzlich äh, verliert das Auto seine Leistung. Und ich habe gar kein ERS die ganze Zeit, ich weiß ich bin mehr damit beschäftigt überhaupt <lacht> das auto auf der piste zu halten ja komm dann bleibe ich dann bleibe ich hinter ihm Versuche jetzt mal außen Boah, das, das sah doch gut aus ich kam auch richtig gut diesmal um die kurve warum auch immer Uh, einen Punkt oh, ein Lenkpunkt verpasst. er hat die Tür zugemacht, der Ricardo. er wollte sich nicht überholen lassen. Aber hier habe ich einen besseren Ausgang. Wow. Das war eng, das wäre bei einem ein Abflug gewesen. Und ich bin ran an Perez. Ja, aber langsam komme ich besser klar. Also ich weiß, ich habe mehr Vertrauen. Ins Gaspedal. Ich weiß. Oh, ich habe ein bisschen wenig Benzin. Ich habe die schnellste Rennrunde. Also ich meine, ich bin jetzt echt nicht schnell unterwegs. umso mehr überrascht mich, dass ich die schnellste Rennrunde habe. Und die sieht man jetzt auch schön, äh, schönerweise. Nice. Das heißt, ich krieg so noch einen extra Punkt. Würde dann neun Punkte für dieses Rennen bekommen, auch wenn es äh, nicht in irgendeine Meisterschaft eingeht. Why he touched me! Und oh, mein Lenkrad ist nicht fest. So. Ich gerade nicht einlenken und schalten darum. Ja. Und jetzt hier schön um die kurve Ja, ein bisschen Benzin sparen, dann passt das hoffentlich schon Aber ja, also meine Reifen sind vermutlich richtig äh, schön kaputt vorne. Ja wir sehen äh, Vorne links ist einfach mal deutlich stärker abgenutzt als die Hinterreifen. Normalerweise nutzen die Hinterreifen immer stärker ab als die Vorderreifen. Dementsprechend liegt das daran, weil ich einfach immer oft stehende Räder habe in Rechtskurven. Oder generell beim Anbremsen. Ja, gucken wir mal, was drin ist. Eine halbe Sekunde schneller als in der letzten Runde, letzte Runde oder in meiner besten Zeit? Ich weiß es gar nicht. Also meiner persönlichen Bestzeit. Keine Ahnung, gegen, äh, gegen was der Sektor 1 verglichen wird. Ja, aber ich glaube, ich komme gerade ganz gut klar wieder. Also, ich komme jetzt immer besser klar. Ich glaube, Gasly ist zu weit weg. Für 5 ist doch auch mal schön. Für Gasly Hat er, glaube ich, nur einmal die Saison bisher geschafft. Und hat immer noch sein bestes äh, Ergebnis äh, letztes Jahr im Toros und rein was ein Armutszeugnis Ah. und ins Kies rein aber ich, ich, ich, ich äh, spüre nicht zurück weil ich habe jetzt dafür Gegner zum Kämpfen und sorry Paris natürlich für die Kollision versuche ich nochmal wegzuziehen in der letzten das Runde In Uh! Und they hit me. Das tut mir leid. Versuche ich jetzt nochmal schön Gas zu geben. Ich habe jetzt noch richtig viel Benzin. So, gar nicht so viel äh, mit den Gängen rumspielen. Hilft natürlich auch, weil das Auto dann ein bisschen stabiler ist. Uh, lila Sektor 1. Bin ich mal gespannt. Boah, wie viel Benzin mal alleine äh, verbraucht, wenn man einen Sektor fett fährt. Ja, das Beschleunigen geht auch immer besser. Mal gucken, was jetzt noch drin ist. Das ist natürlich kein Vergleich zu dem, was ich schon 2018 in Game fahre. Nicht für eine Runde. Der Tank ist leer. Ah, ich muss von Benzin gehen. Oh, roter Sektor. Das ist natürlich blöd. Ja, war, war okay. Und P8 wegen der Stop and Go. Äh, nee, nicht wegen der Stop and Go. 5 Sekunden Strafe bei der Einfahrt der Boxengasse. Ja gut, aber war okay. Was für eine fantastische Leistung von Ferrari, ganz ohne Zweifel. Was denkst du, Stefan, was ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben hat?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 Ferrari ist sicherlich ein Sie Team das also Stefan, zu daraus aufhören zu reden Das sprechen wir heute zu den Kandidaten ja. für den Fahrer des Tages äh, ohne Frage, schnellste Louis Runde Hamilton. also warum nicht. er hat heute einige selbst für ihn beeindruckende Kunststücke auf der Strecke vollbracht Auto also Stefan damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende vielen Dank an alle die mit dabei waren wir sehen uns beim nächsten Mal Ja, Drive of the Day schon mal, not bad Uh, mir hat eine halbe Sekunde gefehlt um vor Groschorz zu landen ärgerlich äh, klar, ich habe oft, ich habe glaube ich sechs, sieben Mal äh, die Rückblende verwendet. Ähm, Stehe ich zu, ist okay, es war mein allererstes Rennen ohne ABS, ohne Traktionskontrolle, also wirklich beides. Ich bin davor wirklich nur zwei Runden Time-Trail gefahren, ohne F Fahrhilfen. Ja, in, in Australien auch. Und ich, ich bin zufrieden. Und ähm, ja... Ähm, keine Ahnung, wann die Karriere kommt. Ich, ich werde vermutlich auch einer sehr niedrigen Stufe erstmal fahren. Ähm, entschuldigt das einfach. Ich will mich halt einfach erst. Ich will wirklich jetzt ohne Pfeifen fahren und dann geht es eben zu Lasten meiner Pace. Und ja, ich krieg fünf Punkte wegen dem Punkt für die schnellste Rennrunde. Also ich habe generell die schnellste Rennrunde, aber auch die schnellste in den Top 10. Darum ein weiterer Punkt ist ja ab 2019 der Fall. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten F1 2019 Video. Bis dann und ciao, euer Rocky.